Bull vs. Bear Academy. Join the Academy and trade with a family. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bitcoin befindet sich aktuell in einer sehr, sehr interessanten Lage. Wir haben ein Swing-Failer-Pattern, was hier ausgelöst wurde. Und sollte diese nächste 6-Stunden-Kerze ebenfalls eine bearische Kerze werden, dann ist dieses Swing-Failer-Pattern für mich bestätigt und der Abverkauf kann beginnen. Ich zeige euch vorerst mal, wie wir positioniert sind. Und zwar, wir haben... Ähm, ich glaube, gestern bei 24.100 das erste Entry gehabt. Ich habe das Stop Loss bei 24.900 gehabt. Habe dann heute Mittag geschrieben, dass ich bei 24.600 einmal meine Position vergrößere und mein SL dafür auch dementsprechend höher setze. Was wir bis jetzt gesehen haben, ist, dass der Widerstand gehalten hat. Wir haben das wing failer pattern Das ist für mich auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass hier nur die Stops gehandelt wurden. Jedes Mal, wenn ein Big Player in diesem Markt sagt, er kauft Bitcoins, passiert folgendes, wir sehen einen Pump, ja, und anschließend einen Dump, der zehnmal so schlimm ist. Das war bei MicroStrategy so, das war bei Crayscal so, das war bei Coinbase so, das ist immer so, ja. Das ist einfach ganz normale Marktpsychologie. Es wird dann versucht, die Leute in den Markt reinzulocken, weil sie ja ultra bullig sind und im Gegenzug dazu eröffnen sie ihre Short-Positionen, um uns alle schön abzuziehen. Das lassen wir natürlich nicht mit uns machen, deswegen traden wir mit den Market Makern und mit den Institutionellen. Deswegen sage ich euch vorweg, diese News wird definitiv keinen Bullrun einleiten. Das ist meine Meinung, ihr könnt anderer Meinung sein, ich sage es euch aber gerne nochmal. Ich bin persönlich der Meinung, dass diese News keinen Bullrun einleiten wird. Dieses Swing-Failer-Pattern hier oben wird interessant. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir einen sehr tiefen Fall nach unten sehen werden, denn hier sind Unmengen an Long-Positionen eröffnet worden und diese Long-Positionen sind perfektes Futter dafür, um sie zu liquidieren. Schauen wir uns den 4-Stunden-Timeframe an. Dort haben wir ebenfalls ein Swing-Failer-Pattern gehabt, sogar zwei. Wir hatten hier eins, wir haben hier jetzt ein weiteres und jetzt kommt es halt eben auf die nächsten Stunden an, wie diese... Kerzen closen. Gehen wir mal auf den Daily Chart, sehen wir folgendes Szenario, wir haben hier aktuell noch einen richtig ekelhaften bearischen Hammer, ja, dieser bearische Hammer könnte uns definitiv nach unten befördern. Ich würde mir wünschen, dass wir unter diesem Bereich hier closen, damit wir ein weiteres Swing-Failer-Pattern haben und zwar auf Daily Basis. Diese Bärenflagge oder dieses äh, aufsteigende Dreieck, wie auch immer man es nennen möchte, Sieht auf jeden Fall danach aus, dass wir deutlich tiefere Preise sehen werden und ob dies der Fall ist, das sehen wir definitiv im nächsten Video, aber wir sind momentan im Hier und Jetzt und deswegen sprechen wir auch über das Hier und Jetzt. Ich gehe mal auf den 1-Stunden-Chart und dort sehen wir auch, dass hier könnte wirklich ein richtig schöner Bart werden, abverkauft bis hier unten hin und dann wieder den Markt neu sortieren lassen. An sich könnte es hier auch folgendes Szenario geben. Ich wollte zwar nicht darüber sprechen, aber ich zeige es einmal. Wir könnten hier praktisch eine Welle gesehen haben. Jetzt geht die Welle nach unten, dann kommt nochmal eine neue Welle nach oben. Das ist durchaus möglich und da muss man auch dementsprechend gewappnet sein. Wir bleiben in unserer Short-Position. Wir lassen uns da nicht raus hunten. Ich denke, dass der Bereich hier oben halten wird. Sollte der Bereich hier nicht erhalten, dann geht es auf alle Fälle in breiten Schritten nach oben zur 27 oder 28.000er Marke. Gerne auch hier zu diesem Bereich und zwischen diesem Bereich hier werden wir uns wahrscheinlich fangen und dann eine Korrektur sehen. Ich gehe aber stark davon aus, dass dieses Swing-Failer-Pattern, was wir hier gesehen haben, weiter ausgebaut wird. Und dass wir dann im Daily auch ein Swing-Failer-Pattern sehen werden. Die News von Blackrock ist auf jeden Fall für den Laien super interessant und hört sich mega an. Bullig an, aber bis jetzt ist immer, wenn sowas gepostet wurde und das öffentlich gemacht wurde, das Ganze einfach nur eine Falle gewesen. Die Unwissenden oder die Retailer sind in Longs reingelockt worden und dann gab es einen richtig bösen Abverkauf, dass die Positionen schön liquidiert oder ausgestopft wurden und damit wird halt eben die dicke Kohle gemacht. Das muss man einfach wissen, das sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Natürlich würde ich mich freuen, wenn wir hier einen neuen Bullrun sehen würden, aber... Ich muss euch leider enttäuschen, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Gehen wir mal in einen anderen Chart rein von Bitcoin und gucken uns an, wie es dort bisher aussieht. Ich habe hier den Daily Chart. Also Minimal verschoben hat sich das Ganze schon, auch wie hier. Wir hatten hier auch nicht das Top erreicht, dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier auch nicht das Top sehen und auch hier unten nicht den Boden direkt sehen. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier wieder eine Korrektur nach unten sehen, dann wieder eine Bewegung nach oben und dann geht's mit den nächsten Bewegungen nach unten in den Zielbereich. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert das Ganze. Gerne könnt ihr auch mal bei uns im kostenlosen Telegram-Kanal vorbeischauen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr ein nettes Kommentar oder eure persönliche Meinung unter diesem Video verfassen würdet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bulversberg Academy. Macht's gut. Ciao.